Geständnis eines Serienmörders Wieso ich es getan habe? Ich werde es begründen Aber Sir Ihr sollt Nein Ihr müsst die Erklärung verkünden Wieso meine Opfer? Oder wieso ich morde? Vergesst es Lasst es außer Acht Beide Fragen beantworten Das werde ich Wieso ich morde? Nun, es wird von ihnen vielleicht als absurd eracht, aber im Sinne dieses Wortes gab es keine treibende Kraft. Sie müssen denken, ich sei gebrochen, oder dass mein Vater seinen Sohn geschlagen hat. Aber nein, es ist ganz einfach. Ich dachte, Spaß macht eine solche Tat. Aber meine Opfer... Ach, meine Opfer. Nun, diese sind eine andere Geschichte. Das waren keine ordinären Launen, auch keine mörderischen Art, meine Reize zu befriedigen, mein Drang, wenn sie so wollen. Nein, das hatte einen Plan. Die Morde hatten Methode. Sehen Sie? Ich töte nur, wer verdammt. Ich habe noch keiner anderen Seele schaden wollen. Da die Gerechtigkeit unseres Systems in Korruption entflammt, es vergisst seinen Bedürfnissen nach verdienten Zollen. Es gibt Mörder in blutiger Ekstase. Vergewaltiger. Sie werden keine Gefängnisbewohner. Jämmerlich. Schreckliche Leute, sie wurden freigelassen als normaler Einwohner und sie machen mich krank. Diese Leute, welche auf freien Fußen gehen, also habe ich mit der Zeit gelernt, ich muss sie aufhalten, sie verstehen, denn Mord, geschätzte Freunde, ist nur Mord. War ohne Verstand wenn man wegen Sex Gewalt oder sogar Verrat sich vor Gericht befand ich habe euch allen einen Gefallen getan 97 eigentlich denn jeder jetzt Tote hätte Verbrechen begangen dieser scheußlich, voller sinnloser Gewalt Unschuldige zu Tode verurteilt Bewahre der Gerechtigkeit Ich nehme an sie wollen dies nicht Ich habe 97 Leben genommen und deren Körper verzehrt kostenloses Fleisch Treffer Aber indem ich diese ausgeklügelte Tat beging machte ich mich zu vieler anderen Leuten Retter, vielleicht sogar zu ihren, wer weiß, Auge für Auge, wie das Sprichwort heißt. Aber sie verurteilen mich nun, nennen mich ein Monster, ein Ungetüm. Wenn im großen Plan des Schicksals ich sie sogar bewahrte vor des Todes Tür. Habe ich nicht mehr Leben gerettet, als die meisten von ihnen von sich behaupten können? Und trotzdem ist es ihr Bestreben, mir das Licht eines neuen Tages nie mehr wieder zu gönnen. Und für all meine Bemühungen glaube ich einfach nicht, dass dies gerecht ist. Ich versuche nur, sie alle zu schützen damit ihr mich nun an den elektrischen Stuhl gebunden wisst. Das englische Original kommt von Coffee for the Damned, ist im Englischen und wurde ins Deutsche übersetzt von Ala welches er am 30. September 2014 veröffentlicht. Original wurde vor neun Monaten. Das Original wurde anscheinend auch im September gepostet. Und ja, ist zu finden auf dem Templar-Account von Kathy for the Damned. Und auch und auf Deutsch ist es auf dem Kühlpasser deutsch forum zu finden.